Hi, willkommen zum Part 1 meiner neuen Serie, wie ich baue ich meinen ersten eigenen PC zusammen. In dieser Serie werden wir gemeinsam einen PC zwischen 170 und 200 Euro planen und auch zusammenbauen. Ihr werdet danach also ein richtiger Profi im PC zusammenbauen sein. In diesem Video werden euch auch einige Tipps gegeben, also auch, das heißt auch wenn ihr schon einen PC zusammengebaut habt, ist es trotzdem ratsam, sich das Video noch einmal anzuschauen. Wir werden auch genau durchdiskutieren, was wir alles brauchen und was wir beim Konfigurieren beachten müssen. An einem kurzen Clip geht es gleich weiter. Als allererstes zu sagen, der PC wird ca. zwischen 170 und 200 Euro kosten und unser Ziel ist es, ähm, eine Gaming-Leistung von ca. 1080p haben und Minimum 100 FPS werden sogar darüber sein, wie ihr dann später im zweiten Teil sehen werdet, aber legen wir gleich mal los. Ich habe hier schon mal ein Bild vom PC vorbereitet, wie er ca. aussehen wird. Ähm, kann ich mal hier hineinschauen und schauen wir mal und kurz schauen und ja, es ist ein schlechtes Bild, aber ungefähr so wie der hier oder das, so ungefähr wird der PC aussehen, dass ist schon mal bist. Sieht jetzt vielleicht am Video nicht ganz so geil aus, ist aber total krass. So, genau. Ähm, verbauen werden wie heute, auch wenn euch nichts so sehr auskennt, ist es trotzdem einfach zu verstehen. Ich werde euch ganz verständlich erklären, was ihr braucht und worauf ihr achten müsst. Und ja, legen wir gleich mal los. Wir nehmen die Ryzen-Prozessoren, da diese einfach preisleistungstechnisch für mich einfach besser sind und auch leichter zu montieren sind. Ich habe generell mehr Erfahrung mit Ryzen-Prozessoren als mit Intel, aber wenn ihr andere Meinung seid, belehrt mich gerne in den Kommentaren. So, legen wir gleich mal los mit dem Prozessor. Ich habe einen Ryzen 5 3400G mit WG 11 Grafikeinheit, also integrierter Grafik, äh, bekommen D für 50 Euro. Er ist ein sehr guter Preis gewesen und ja, der Verkäufer hat mir auch gleich noch ein Netzteil dazu gegeben und zwar, wie ihr vielleicht hier schon seht, einen Moment noch kurz, ähm, ihm so ein Netzteil, also wie quiet 400 Watt Netzteil, noch dazu bekommen, für 20 Euro. Ihr seht hier, ähm, 40 Euro ist Neupreis, also genau um die Hälfte. Das Netzteil war aber wie neu, Schutzfolien und alles nach oben. Also beim Prozessor müsst ihr halt wie gesagt achten, dass ihr hier, beim Prozessor ist immer wichtig zu achten, wenn bei Ryzen CPUs ein G dahinter steht, ist immer eine Grafikeinheit integriert und auf das achten wir. Und ob ihr jetzt einen Ryzen 3, 3200G, 2200G oder einen Ryzen 5, 2400G oder 3600G oder, oder Ryzen 5, 5900G oder so irgendwas habt, ist es auch ganz egal. Hauptsache euer Mainboard unterstützt das, was ihr natürlich nachschauen müsst. Und natürlich alles andere wird nicht so sehr gebottleneckt. Ge ge Deswegen kann ich diesen, diese CPU, also Ryzen 5 3400G, sehr empfehlen, dass jetzt einfach auch auf dieses Video und auf diesen Leistungsbereich zugeschnitten ist. Und ja, machen wir gleich, gleich weiter mit dem Netzteil. Im Netzteil müsst ihr einfach darauf achten, ca. 400 Watt, wenn ihr nicht weiter upgraden wollt, sonst nehmt ein 500 Watt Netzteil und achtet auf eine 80 Plus Bronze Zertifizierung. Um, das sieht man eigentlich immer in den Details vom Artikel, hier seht also 80 plus Bronze, Effizienz von bis zu 8, 89%, Prozent. genau. Und machen wir gleich weiter mit dem Case. Fürs Case habe ich ein Aerocool CS105 mit Acrylfenster genommen. Das ist eins meiner Lieblingscases für um, micro atx und das Case ist einfach total super, weil es erstens elegant aussieht. Das erkennt man vielleicht nicht so so sehr auf den Bildern, aber das Case ist einfach nur krass und, und so klein. Das Case, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist vielleicht 40 cm hoch, kommen man schon. Abmessungen. Das Case ist. Einen Moment. 36 cm36 mal 18 mal 35 cm. Also 36 cm hoch, 35,5 lang und 18,7 cm in der Dicke. Und wiegt gerade einmal 2,25 kg. Also ist wirklich ein sehr leichtes Gewicht. Und wenn ihr auch gerne einen Leisen und kleinen PC habt, der aber trotzdem richtig Power im Hintern habt, dann ist das genau das Richtige gleich. So, was wir als nächstes noch benötigen, ist ein Arbeitsspeicher. Hier habe ich mich auch einfach auf Haben umgesehen und da sucht einfach noch DDR4-RAM und zwar 8 GB werden wir für den Zweck verwenden. Circa 15 Euro soll das Ganze kosten. So, was wir jetzt als nächstes noch machen werden, ist uns ein Mainboard besorgen. Das Mainboard ist jetzt die vorletzte Komponente vor der SSD, die wir noch brauchen. Und hierzu suchen wir unter Amazon Warehouse. Amazon Warehouse, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Amazon Warehouse ist einfach nur ein Shop für die Retouren von Amazon. Ihr habt trotzdem alle Garantie und alles, das einzige was ist, die Artikel sind schon einmal ausgepackt worden, sind aber alle wie neu. Das heißt, ihr habt ganz normal Garantie und alles oben und spart euch trotzdem 30 bis 40 Prozent. Sucht einfach nach einem AM4 Mainboard. Und dann könnt ihr auch, oh, einen Moment, am mainboard und gehen wir auf Computer-Zubehör und weil wir bei dem PC nicht so sehr auf Größe und es macht eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei neueren AM4-Mainboards macht es echt nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen Leistung, zwischen einem teureren und günstigeren Mainboard, deswegen reicht es auch. Absolut aus, ein Budget-Mainboard zu nehmen, so wie dies hier ähm, gebraucht um 38 Euro, also einfach eine Retour. 38 Euro zahlen wir fürs Mainboard. Ich habe hier zwar ein anderes bestellt und zwar dieses hier hat zwar leider keinen M.2-Slot unterstützt, aber AMD die Ryzen 3000. Das heißt, beim Mainboard kaufen müsst ihr euch darauf achten, dass ein AM4-Circle drinnen ist und ähm, das Mainboard die gewünschte CPU unterstützt. Mir ist es die 3000er Serie, also Ryzen 5 3400G, also 3000er Serie. Da müsst ihr schauen, dass das Mainboard AMD Ryzen 3000 Desktop ready ist. Sonst funktioniert das nicht. Und ja, schade ist halt einfach nur darum, dass kein M.2 Slot drinnen ist, also für die SSD. Aber für 40 Euro habe ich da jetzt nicht so viel meckern können und bin jetzt eigentlich relativ froh damit. so das wäre jetzt mal mit dem Mainboard. Und für die SSD habe ich von Intenso mir eine High-Performance SATA-3-SSD genommen. Und zwar diese hier. Und 120 GB. Und ja, das wäre es jetzt auch noch schon mit den Komponenten, wenn ihr upgraden wollt. oder Also jetzt bin ich insgesamt bei 170 Euro. Genau bei 170 Euro, das kommt ein bisschen runter. 165 Euro bin ich jetzt insgesamt. Und was jetzt sagt, ihr habt jetzt ein Budget von vielleicht 200 Euro oder ein bisschen mehr, investiert vielleicht noch in noch einmal extra 8 GB Arbeitsspeicher, sodass ihr insgesamt 16 GB habt. Ihr könnt auch ein DVD-Laufwerk, also Arbeitsspeicher 15 Euro, DVD-Laufwerk ca 5 Euro. Und wenn es euch auch noch begehrt, für Speicherplatz entweder eine. 240 GB SSD oder eine 1 TB HDD, was ich euch auch sehr empfehlen kann. Genauso von Willhaben, die sind auch sehr gut, gibt es bei Willhaben um ca 15 Euro. Neu auf Amazon kriegst du so eine Festplatte, also 1 TB HDD schon um 37 Euro. Also noch extra super Speicherplatz dazu. ja und das wäre es jetzt auch schon mit der Konfiguration. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum PC bauen habt oder ob eure Konfiguration so stimmt, dann werde ich euch ein, eine E-Mail-Adresse hinterlassen, wo ihr mir gerne Nachrichten schreiben könnt, wo ihr mir zum Beispiel eure Konfiguration schicken könnt, wo ich nochmal drüber schaue oder eine Tastatur empfehle oder irgendwas, was ihr halt noch so braucht. Und wie gesagt, im zweiten Teil geht es dann halt weiter mit dem Zusammenbau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und.. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns in Teil 2.